Herzlich willkommen und äh, willkommen zur Session Fähre ICD artwork einfach zugänglich machen. Eine der Sessions hier im Rahmen der äh, DINACON 2020. Das Spezielle an diesem Workshop ist, äh, dieser Session, sind, ist, dass sie in zwei Teilen durchgeführt wird. Teil 1 ist jetzt von 13.40 Uhr bis 14.40 Uhr und wird einen allgemeinen Überblick über dieses Thema geben. Dort wird es zwei Inputs geben, den einen von Josefine Hinz, ICLEI Europe, und meine Person darf kurz die Schweizer Situation dann darstellen. Dann gibt es eine kurze Pause, und dann werden wir in Teil 2 eine Paneldiskussion diskussion haben, die wird auf englischer Sprache geführt, wo wir auf einem vertieften Expertenniveau mit verschiedenen Personen sprechen werden. Zwei Expertinnen werden uns das soziale Thema Näher bringen und wir werden hier noch zwei, weil die sehen Sie schon, zwei Mitdiskutanten von ähm, der Seite der öffentlichen in der Schweiz mit dabei haben. Zu Beginn jetzt aber möchte ich ähm, die Möglichkeit geben, dass Josefine so Hinz ähm, jetzt uns den Input geben kann zu dem Projekt How to make ähm, ICT Hardware oder How to procure fair ICT Hardware. Josefine ähm, so Hinz ist ähm, bei Eclair Europe, im Officer im Team Sustainable Economy and Procurement. Sie ist Mitautorin oder Mitwirkende in dem Projekt Make ICT Fair, wo wir heute eine der Publikationen dann vorgestellt bekommen. Es gibt aber ganz viele andere Aktivitäten, in denen sie sich um nachhaltige öffentliche Beschaffung kümmert, die vorantreibt. Dort ganz viel Netzwerk. Sie ist halt eben auf europäischer Ebene sehr stark vernetzt und kennt da halt die Szene. Und äh, wir freuen uns, dass sie heute uns verfügbar ist und uns diesen Einblick geben kann. Josefina, ähm, wir freuen uns, dass du dabei bist und geben dir jetzt die Möglichkeit, uns deine Präsentation vorzustellen. Vielen Dank, Tobias. Und ein, ja. Herzliches Hallo von mir. Ich bin in Freiburg, in, in Deutschland. Eigentlich sonnig, aber heute regnet es leider. Ähm, deshalb der volle Fokus auch auf die Präsentation und auf das Thema. Bevor ich meinen Bildschirm teile und starte mit unseren Erfahrungen, ähm, würde mich voll interessieren, dass, ja, wie, wie die Erfahrungen so heute in dem digitalen Raum sind. Gibt es ähm, hier Menschen, die ähm, schon mal ähm, fair beschafft haben, was Elektronikprodukte angeht oder es ist alles ganz, ganz neu, ähm, gerne die Erfahrung im Chat teilen und dann kann ich vielleicht auch das eine oder andere ähm, eingehen, das wäre super hilfreich. Da kann ich auch eine Rückmeldung geben. Ähm, wir haben einmal einen WTO-Beschaffer hier dabei, also das ist die, die ganz qualifizierte Ebene. Und ich denke, wir hätten auch ähm, das andere Ende, also relativ ähm, neue ähm, oder Interessierte, die neu an dem Thema sind. Wir können wirklich ganze Bandbreite geben, aber nur für dich zum Wissen. Es gibt ja auch wirklich dann die Experten, mit denen wir hier das diskutieren. Super. Und sonst lasse ich dich im Chat das wissen, wenn wir ähm, Rückmeldungen haben. Okay, danke schön. Genau, also How to Procure Fair ICT Hardware. Ich werde in meiner Präsentation einmal ganz kurz, eben für die, die ein bisschen neu zum Thema sind, den, den Kontext kurz bereit ähm, ja, aufbauen und danach ähm, auf ein konkretes Projekt eingehen und in dem auch fünf Pilotausschreibungen, die, ähm, die ich mitbetreut habe und mein, mein Team hier über die letzten Jahre und dann mal eine, Erfahrung, eine Erfahrungsreflexion geben und dann können wir einmal auch in das Dokument konkret reinschauen was wir basierend darauf kreiert haben. Ganz kurz vorweg. Es geht um 50 Milliarden Euro in der Europäischen Union, die von, von Städten, Kommunen, Universitäten, Krankenhäusern und eben auch andere öffentliche Einrichtungen ausgegeben werden zu oder für elektronische Geräte. Und dazu gehören eben die ja, ICT-Informations- und Kommunikationstechnologie. Also es geht um Desktop, Laptop, Computer, Server, Bildschirme, Drucker, Smartphones etc. Und das sind ja auch einfach, ja, das sind Produkte, die haben einen globalen Fußabdruck, nicht nur aus einer Umweltperspektive, sondern eben auch aus einer sozialen Perspektive. Und ja, nach wie vor ähm, finden dort Verletzungen von Menschen und auch Umweltrechten statt. Und dazu gehören sehr lange Arbeitszeiten, Regellöhne, ähm, Vergiftung, Kinderarbeit, Wasserknappheit, ähm, wirklich von Bergbau bis zur Fertigung. Also wir reden über die ganze Lieferkette. Nun haben wir bei EClay, bei die wir seit 24 Jahren in, t, zum Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung arbeiten, mit Kommunen in ganz Europa. Ein, ja, eine Perspektive, die sagt, öffentliche Einkäufer, EinkäuferInnen können Veränderungen herbeiführen, können den Markt mitgestalten, indem sie eben zusammen mit Unternehmen an sozialen Umweltstandards arbeiten und da ganz konkret sind eben die Kriterien und Klauseln in Beschaffungsaufträgen ganz signifikant und können auch über, sag mal, die, die ersten paar Ebenen in der Lieferkette hinausgehen, sondern wirklich auch ähm, auf der Ebene der Raffinerien ähm, zurückgehen, wenn nicht sogar noch weiter. Vor ungefähr drei Jahren hat das Projekt Make ICT Fair angefangen. Letztendlich steht es dafür, Reforming Manufacture and Mineral Supply Chain through Policy, Finance and Public Procurement. Wir sind Teil dieses Consortiums, wie gesagt, seit, seit drei Jahren. Da ging es nicht nur um Beschaffung, sondern es ist ein, ein sehr spannendes Projekt, in dem es auch um ja, Wissenserweiterung von EU-BürgerInnen geht zu genau diesem Thema und auch verknüpft zur Agenda 2030. Zudem ging es auch ähm, darum, wirklich diese globale Verantwortung, ähm, das Bewusstsein für diese globale Verantwortung in diesem Sektor, in diesem Konsumgüterfokus ähm, zu stärken. Und es ging eben auch, und das habe ich hier mal unterstrichen, das ist nämlich der Bereich des Projektes in, in dem eClay, Zusammenarbeitet mit auch Electronics Watch, das ist bestimmt auch ein, ein, ein Name für viele heute, die dabei sind, ähm, eben wirklich dann mit Beschaffenen aus verschiedenen ähm, ja, Kommunen und Städten in Europa zu arbeiten und deren Wissen zu erweitern, aber die auch untereinander zu vernetzen, die schon dazu arbeiten oder die daran großes Interesse haben. Letztendlich haben wir eine Interessensgruppe geformt und in der haben Pilotausschreibungen stattgefunden. Was meinen wir mit Pilotausschreibungen? Letztendlich ist es sowas wie, einfach mal einen Schritt weiter gehen als vorher, zu sagen, als Stadt, wir wollen was Neues ausprobieren, wir wollen aus unserer Komfortzone in der, auch in der nachhaltigen Öffentlichen beschaffen, wir wollen einfach schauen, wie können wir weitergehen, weil anscheinend reicht es noch nicht, was wir bisher machen. nun ein auf diese fünf Beschreibungen, die wir mit betreut haben. Wir werden dazu, das vielleicht als kleine ähm, Preview schon mal, wir werden in den nächsten paar Wochen hierzu Case Studies veröffentlichen, die sehr detailliert sind, äh, mehrere Seiten lang und wirklich ähm, ja, auch anderen dann helfen sollen, ähm, dieses Feld zu navigieren. Ähm, genau, deshalb will ich gar nicht zu viel verraten und werde bei den verschiedenen wir Piloten auf bestimmte Aspekte eingehen. Gibt es Verständnisfragen, gerne in den Chat. Und Tobias, vielleicht magst du dann einfach kurz mir sagen, wenn es da ähm, etwas gibt. Ist gerade? Ist gerade? Ja, ich habe gerade was geschickt. Hm. Ah, das sehe ich leider gerade nicht auf meinem Bildschirm. Oh. Okay, sonst kann ich sagen, also wir haben Rückmeldungen bekommen. Es gibt ähm, einmal... Ähm, Beschaffer, die auf äh, Anweisung von ähm, Technikern äh, Hardware beschaffen. Und das Zweite ist, dass es äh, wir Unterstützer haben, die äh, oder ähm, ja Consultant haben, die ähm, Bundes- Kartons stellen, also ähm, die föderale und die landesebene sozusagen bei Ausschreibungen, ähm, also größere IT Hardware und Software Ausschreibungen äh, unter, unterstützen dann. Das sind ja. die zwei Rückmeldungen, die wir haben. Ah ja, super, Dankeschön. Ja, dann, dann starten wir doch mal in den Niederlanden, in Harlem, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Amsterdam. In Harlem ist es so, dass die Ausschreibung, die ich vorstellen werde, die ist pausiert worden aufgrund von der Corona-Krise. Aber ich stelle es trotzdem vor, weil das ein, ein sehr spannender Prozess ist. Also hier einfach diese Protestperspektive aufsetzen. Hier ging es darum, ähm, um die Beschaffung von 900 bis 1000 Desktop-Workstations ähm, ja, und über 1000 mobilen Geräten für die, die Mitarbeitenden in der Gemeinde. Ähm, Harlem ist zum Beispiel auch äh, Electronics Watch Affiliate, ähm, wichtig zu wissen. Und ähm, wir haben mit Harlem zusammen ein Marktdialog-Event gemacht, ganz am Anfang von diesem Prozess. Und da war auch das, das Bild gerade von, ich gehe noch mal eine Slide zurück, hier das Bild, wo wir ja, die Hauptlieferanten, Wiederverkäufer mit verschiedenen ja, BeschafferInnen aus, aus Haarlem und auch anderen niederländischen Kommunen zusammengebracht haben für einen Tag in verschiedenen Formaten, wo wir wirklich dann durch Kriterien gegangen sind, und ähm, da kann ich gerne gleich noch ein, zwei Sätze danach zu sagen. Auf jeden Fall war ein, ein Hauptresultat von diesem Marktdialog, dass Harlem nicht nur ähm, ein, eine faire Beschaffung machen wollte von eben diesen ähm, Geräten, sondern ein Hardware-as-a-Service-Modell. Und hier kommt eben auch was was wir mehr und mehr sehen, dass es diesen Bedarf gibt nach Kreislaufwirtschaft von Elektronikprodukten, aber nach wie vor eben auch fair. So und hier ähm, hat Haarlem eben, ähm, wie ich gesagt wird das gerade pausiert, allerdings sind sehr viele Schritte innerhalb der Kommune gelaufen in der Zeit und eben dieses Marktdialog Event, was ich gerade erwähnt hatte, war Teil von einem größeren Prozess. Es gab danach noch eine zweite Veranstaltung, wo noch mal mehr konkret auf das Kreislaufmodell, auf das Servicemodell eingegangen wurde. Und es gab auch noch eine zusätzliche Umfrage danach. Und wir hatten ungefähr über 80 ja, industrievertreterinnen bei diesen Events mit dabei. Und hier ähm, fand ich es ganz spannend, dass eben wirklich Harlem auch diese eine Beschaffung zu den breiteren Nachhaltigkeitszielen verknüpft hat, also wirklich die die Verbindung gemacht hat zu den strategischen Zielen der der Gemeinde als solches und ähm, da es ist, es ist spannend, da freue ich mich später auch auf eine Diskussion, wie wir Beschaffung, öffentliche Beschaffung mehr als ähm, Werkzeug sehen zur Erreichung von eben den, den Nachhaltigkeitszielen als solches und gar nicht mehr unbedingt nur ein alleinstehender administrativer Prozess sind. Genau, und wir hatten eben verschiedene Methoden, wie, wie ein World Café oder auch Pitch Slams, wo die Lieferanten und Wiederverkäuferorganisationen kurz reagieren konnten, sagen konnten, was können wir denn bieten, was sind unsere Fragen wiederum an, an die ähm, Gemeinde. Das ist es, glaube ich, zu Harlem, genau, soweit erstmal. Und wir springen rüber nach Spanien, nach Barcelona. Hier auch... Ähm, sieht man in dem Bild viele Diskussionen. Für Barcelona war es eines der, ersten, ja, eines der ersten Ausschreibungen und hier war es konkret auch für das Computer Science Institute, auch IMI genannt. Und es ging hier um Beschaffung eines Lieferbereitstellungs- und Installationsservices für Desktop-Workstations und Laptops, also ähnliche Produkte wie in Harlem. Diese wurde vergeben letztes Jahr November, also ja vor einem Jahr ungefähr, mit einem Auftragswert von knapp über einer Million. Und auch hier haben wir mit Barcelona, weil, wie gesagt, es war alles neu, es war alles ähm, unsicher, wie, wie die ähm, Lieferanten und ähm, ja, Zulieferer, das, mit denen sie sonst zusammengearbeitet haben, auf diese, diese Veränderung in den Kriterien reagieren. Deshalb haben wir im Februar des Jahres, also ja, ein gutes halbes Jahr vorher, einen, einen Marktdialog veranstaltet. Ähm, hier auch wieder mit Unterstützung von Electronics Watch, wo Barcelona auch ein Affiliate ist. Und in dieser Beschaffung und als Resultat auch von dem Marktdialog hat Barcelona eben zum ersten Mal in, in diesem Bereich ein, ähm, äh, die Grundlage zur, zur Auswertung in, in diesem Verhältnis, also Preis-Leistung. Es gab ähm, 96 Punkte im Bereich Preis und dann vier und ich zeige gleich die Kriterien auch, die, die dazu ähm, ausgewählt wurden, eben das, die soziale Komponente zu stärken. Und es wurden dann, es gab fünf Angebote letztendlich, die ähm, alle, alle Anforderungen erfüllt haben. Mhm. Genau, und zusätzlich zu den beiden Kriterien, die ich gleich zeige, wurden eben auch die Electronics Watch ähm, Clauses, die sind vielleicht auch einigen ein Begriff, sonst teile ich die gerne später auch nochmal, ähm, die wurden auch mit angewandt. Und ich zeige das einfach mal kurz in, in dem Wortlaut. Das ist jetzt auch auf, auf Englisch, weil ich einfach ähm, genau das, das Original zeigen wollte, wie es eben publiziert wurde. Hier ging es einmal was ein Zuschlagskriterium. Das auch wichtig zu wissen: ein Zuschlagskriterium, ähm, Supplier Code of Conduct. Und das zweite war zum Thema Lifecycle Transparency. Genau. Und ähm, klar, das ist jetzt gerade viel Text und ich bin nicht auf alles konkret eingegangen, aber diese ähm, Kriterien lassen sich auch letztendlich wieder in dem Dokument finden. Also keine, keine Sorge. Ja, wir springen wieder in den Norden nach Norwegen, äh, nach Stavanger, eine kleine Kommune. Hm. Stavanger hat für Grund- und Mittelschulen äh, Chromebooks beschafft. Und das ist, ähm, hat in diesem Jahr stattgefunden. Ungefährer Auftragswert 3 Millionen Euro. Hier, sehr spannend, ein Preis-Qualitätsverhältnis von 40 zu 60. Ja, 40 zu 60. Es gab mehr Punkte für Qualität als für den Preis. Ein sehr, sehr starkes Signal für den Markt und einfach auch, ja, zeigt einfach, wie viel... Bestärkung ist aus Stavanger für diese Art von Beschaffung gibt. Und ein paar von den Qualitätskriterien ja, haben sich auf Ethik der Lieferanten, verantwortungsbewusstes Handeln, Verhaltenskodex, Kapazitätsaufbau, also auch eine Prozessperspektive und die externe Zusammenarbeit fokussiert. Ein, ein offenes Verfahren war das für einen Zweijahresvertrag und es sind zwei Angebote eingegangen. Ähm, wir haben mit, mit der Beschafferin von diesem Auftrag ähm, gesprochen und sich hierzu gefragt, ob, sie, ob das nicht ein bisschen wenig war. Und sie meinte, sie waren eigentlich recht zufrieden, dass sie zwei bekommen haben. Also das war eher ein Erfolgserlebnis. Ähm, genau, das als kurze Rückmeldung dazu vorab. Einmal ganz kurz, weil hier wurden nicht nur Zuschlagskriterien verwendet, sondern auch ähm, die technischen Spezifikationen ähm, ja, äh, genommen, und um sich zum Beispiel auf die OECD's Due Diligence Guidance ähm, oder ähm, auch die Responsible Minerals Initiative zu beziehen. Genau, und diese Zuschlagskriterien, die ich eben schon aufgezählt habe, waren jeweils mit 25 Prozent gewichtet, also da auch ähm, ja, eine, recht, ja, eine, eine, eine ähm, gleiche Verteilung. Dann ein auch sehr spannende, ähm, spannendes Fallbeispiel, wie ich finde, APUC Scotland in Großbritannien. APUC Scotland ist keine Gemeinde, ist keine Staat, sondern, das sehen wir hier in der Überschrift, ist ein ähm, Advanced Procurement for Universities and Colleges. Also es ist eine, ich weiß nicht, ob man das in Deutsch als, als Agentur bezeichnen kann, aber es ist eine Zusammenschluss, um allen Universitäten und Colleges in Schottland zu, zu helfen, besser zu beschaffen. Und in diesem Beispiel ging es um einen Rahmenvertrag, also jetzt auch keine einzelne, kein einzelner Auftrag, sondern wirklich einen Rahmenvertrag für die Lieferung, Planung und Installation energieeffizienter Audiovis Audio audiovisueller Geräte. Das wurde recht früh in unserem Projektzeitraum vergeben, 2018 schon. Auch APUC ist ein, ein sehr langer ähm, Electronics Watch Affiliate. Und in diesem Rahmenabkommen wurden sowohl soziale als auch ökologische Kriterien mit einbezogen. Und hier ähm, wo, wurde der, ähm, wurden die Meet-Criterias ähm, oder ja, das als Ansatz ähm, zugrunde gelegt. Also, musst Economic advantageous tender. Und es gab zwei lose in, in dem Rahmenvertrag. Genau. Und hier ganz spannend, dass eben in, in dem zweiten wurde diese Komponente von den Gesamtlebenszykluskosten verwendet. Das habe ich mit aufgenommen, um einfach auch zu zeigen, es, es gibt einfach wirklich mehr und mehr diese kreiswirtschaftliche Perspektive. Und da müssen wir schauen, wie wir es alles unter den Hut bekommen ähm, und alles gut abwägen können, dass das Soziale nach wie vor eine große Rolle spielen kann. Ähm, und hier genau 13 Angebote sind eingegangen. Ich möchte vor allem auf die Vertragsklauseln eingehen in diesem Beispiel. Denn APUC, klar, die haben auch Zuschlagskriterien, die haben auch technische Spezifikationen hier für ja, faire ICT ähm, benutzt. Aber was hier wirklich sehr spannend und inspirierend ist, sind wirklich diese Klauseln. Denn alle Auftragnehmer werden wirklich aufgefordert, ähm, wirklich jederzeit ethisch und ökologisch nachhaltig, sozial verantwortlich zu handeln und sich wirklich zu bemühen. Und das, das ist eben in den Klauseln verankert, also eine grundlegende Bemühung, eine Aufforderung zur grundlegenden Bemühung. Und dazu, das spezifizieren sie eben auch, sie haben einen eigenen Verhaltenskodex für die ganze Lieferkette. Und sie haben, ähm, ja, sagen auch ganz klar, es muss um existenzsichernde Löhne gehen oder dann, wenn es in Ländern vorhanden ist, ein Mindestlohn, genau, und referieren auch zu, zu dem Modern Slavery Act. Das letzte Beispiel, und ich bin auch gespannt, ob es zu bestimmten Cases um, Fragen gibt, oder auch später in der Diskussion kann ich gerne auf das eine oder andere noch mal eingehen, ist Stockholm-Schweden. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele keine große Überraschung ist, dass wir, wir mit Stockholm zusammenarbeiten, wirklich als führende, Stadt und Region in, in diesem Bereich. In unserer Case Study gehen wir auf die Erfahrung von acht Beschaffungen, in den, ja, die 2018 2019 vergeben wurden, ein. Es geht hier um 62 Millionen Euro. Und Stockholm hat wirklich sich als grundlegendes Ziel gesetzt, mit dem Markt zusammenzuarbeiten, vor allem mit den Wiederverkäufern und wirklich auch diese globale Perspektive auf die Lieferkette und die, die Beeinflussung dessen, ähm, ja, sich als Auftrag gesetzt. Und ich gehe gar nicht jetzt auf, auf das konkret Technische ein und wie die das genau gemacht haben, sondern mehr auf die Lektionen wirklich von diesen acht ähm, Beschaffungen. Einmal geht es darum, dass es, also es muss verbindliche, vertragliche Anforderungen geben und es müssen da, also man kann natürlich noch spezifische auf Dinge eingehen. Und das muss, also das kann dann auch, je nachdem welchen Schwerpunkt man legen möchte, kann das schon in der Angebotsphase sein, aber auch auf Anfrage oder auch während der Vertragsverwaltung oder des, des Contract Management dann. Eine vielleicht auch offensichtliche Lektion, aber durchaus wichtige ist eben, dass die Kriterien, abgewogen werden müssen und eben hier auch wirklich zu reflektieren, was ist für uns als Organisation am wichtigsten. Also nicht einfach was übernehmen, was andere gemacht haben, sondern einfach auch mal nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was ist für uns strategisch am wichtigsten, was soll am meisten Punkte bekommen. Und was ich eben schon erwähnt hatte, einen regelmäßigen Dialog mit, mit dem Markt zu haben und das über, eine, über einen einen Auftrag hinaus zu denken. Ja, soweit zu den Piloterschreibungen. Bevor ich auf das Dokument eingehe, wir sind da gerade Verständnisfragen zu einem oder zwei von den Piloten. In die Runde gibt es... Ich habe meine Frage schriftlich gestellt. Ah, Okay, dann lese ich die vor. Wie wurde in den Rahmenverträgen sichergestellt, dass die Spezifikationen auch eingehalten wurden? Die Frage, die ist gerade gestellt worden. Mhm. Also, es war dann wahrscheinlich ähm, in, in, bei dem Beispiel von, von Schottland, oder? Also, der, der Rahmenvertrag dort. Ähm, ich kann gerne ähm, gleich mal in, in die Case-Study reinschauen und da ähm, konkret dazu, ja. Das, das rausfinden. Man kann da gerne ähm, das in den Chat schreiben. Gibt es sonst ähm, allgemein vielleicht Probleme, ähm, die Verträge, die Vertragsinhalte generell sicherzustellen? Also das wäre jetzt für den Rahmenvertrag speziell, aber das ist ja immer wichtig, dass ähm, das Offerierte und nachher zugeschlagen, dass das auch nachher in, in der Vertragslaufzeit ähm, eingehalten gibt. Gibt es da schon äh, Punkte? wo man auch von Electronics Watch Unterstützung bekommen kann, dass man sicherstellt, dass man auch wirklich das bekommt, was man ähm, eingekauft hat? Ja, also ich glaube, das, das hast du ja gerade schon erwähnt, die, die Zusammenarbeit mit Electronics Watch ist hier super wichtig, ähm, weil es eben einen komplett anderen ähm, Monitoring-Approach gibt. Ähm, generell gibt es natürlich immer das Risiko, dass das, was versprochen wurde, nicht eingehalten wird. Wir haben jetzt in dem Projekt auch nicht die ähm, ja, Silver Bullet gefunden, die das löst. Ich glaube aber, was wir geschafft haben, ist einfach einen, einen Ansatz zu verbreiten, so diesen ähm, Due Diligence Ansatz ähm, in das Contract Management mit reinzunehmen, wo es darum geht, Schritt für Schritt zusammenzuarbeiten. Auch der, der, der Ansatz von Electronics Watch ist ja nicht, sobald es einem Vergehen gibt, den Vertrag sofort aufzukündigen, sondern es geht darum, zusammen Schritt für Schritt zu arbeiten. Und da haben wir einfach ja auch, was, was ich mehrfach erwähnt hatte, durch die Zusammenarbeit mit dem Markt sind wir halt dahin gekommen, ähm, ja, Vertrauen zueinander aufzubauen und Kommunikation zueinander aufzubauen. Das vielleicht als, als erste Reflexion zur Frage. Ich glaube, ähm, auch dieses Element mit dem Vertrauen aufbauen ist das ganz Wichtige und nicht das Strafende, glaube ich, das Element, weil ähm, ja. Äh, Im Bereich der sozialen Kriterien, das, das habe ich so von Electronics Watch gehört, das ist sehr, sehr wichtig, nicht nur auf Seite der, also diese Beziehung zwischen beschaffenden und ähm, liefernden Einheiten, dass die gut miteinander kommunizieren können und wenn man da ein gewisses Vertrauen hat, kann man sich nachher auch äh, Sachen offener und äh, direkter oder auch verschärfter nachher kommunizieren und dann das ist ja super, dass sich das auf jeden Fall ergeben hat. Jetzt gab es noch eine zweite ähm, Frage. Sie können das auch alles im, im Public-Chat nachlesen. Ich wiederhole es auch noch mal für äh, Josefine, falls sie es nicht sehen würde. Ähm, wurde die Zusammenarbeit bzw. die Art der Ausschreibung als wertvermehrend aufgenommen oder war es die, äh, eine Abbehaltung zu spüren? Ich gehe darauf ein, wahrscheinlich das, was ähm, von der nachfragenden Seite. Ja, also Nachfrage gegen Angebot. Also ich meine, sind, gibt es konkret Dissens zwischen verschiedenen ähm, Herstellern oder und, und denen, was angeboten wird? Also gibt es da wirklich einen Clash oder gibt es da einen guten Austausch miteinander? Wahrscheinlich das Dialogverfahren ist dann ein Stichwort. Genau. Also wir haben einfach dem. Ähm, da bin ich die Frage richtig verstehe, geht es auch darum, okay, gab es also genügend Angebote oder gab es auch so krasse Konkurrenz, äh, Konkurrenz zwischen Anbietern? Ähm, ich glaube, zu, zu dem ersten Teil ist es so, äh, keine der Ausschreibungen, die wir jetzt im Rahmen des Projektes mit betreut haben, hat kein Angebot, hat nicht kein Angebot bekommen. Und dem haben wir eben auch vorgebeugt mit eben diesen Marktdialog, Veranstaltungen und Prozessen, wo dann auch einfach die ähm, ja, das Selbstvertrauen bei den Beschaffenden ja, erzeugt wurde, damit weiterzugehen. Und auch mh, unsere Erfahrung in diesen Marktdialogen, wo ja dann die verschiedenen Lieferanten, Zulieferer da waren und diskutiert haben, klar gab es dort auch Konkurrenzdiskussionen, aber unser Eindruck war eher, dass es darum geht, zusammen voranzuschreiten und was wir natürlich auch dadurch erzeugen, mit diesen Pilotausschreibungen, dass wir anderen Lieferanten, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, das gibt es ja auch durchaus, die das noch nicht liefern können, was hier gefordert wird, dass die aber merken, das ist ein erstes Signal, ah, der Markt, also einige auf in dem Markt können das schon abliefern und entsprechend dann selber mittelfristig zu schauen, sich auch in die Richtung bewegen zu können. ja. Da gab es aber genau bei dieser Konkurrenz, da ist man sich aber trotzdem auf Augenhöhe ähm, begegnet und hat gesagt, okay, ich muss anerkennen, das kann der andere einfach liefern, ich kann das noch nicht. Ja, also es war, war unsere Erfahrung soweit. Ich glaube schon, dass die, die großen Brands wie HP oder Dell ähm, oder auch die, die ähm, Zulieferer wie Biatea in, in Skandinavien, ja, die sind ähnlich weit. Also... Ja, da gibt es äh, auf jeden Fall auch Unterschiede, aber die sind, die sind eh weit. Also es ist jetzt nicht, ähm, nicht möglich, sich ähm, auf, auf diese Ausschreibung mitzubewerben. Ja. War denn, nur, nur zur Information, war bei diesem Marktdialog auch immer ein Vertreter von ähm, Electronics Watch mit dabei? Ja. ja, genau. Wir haben die immer ähm, zusammen organisiert. Und, ja. und dann war das immer auf Augenhöhe. Also es, war immer, ähm, es haben immer die, die Level auch miteinander gesprochen, weil man, meistens ist es ja auch so, dass die Beschaffungsstellen nicht unbedingt das Fachwissen haben, aber das Fachwissen wurde dann durch den dritten Electronics deutsch reingebracht, um dann mit den ähm, Herstellern zu sprechen. Das ist ganz genau, ja. Okay, super. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, äh, die ich äh, vorlesen möchte. Ähm, die Beispiele betrafen jetzt nur größere Beschaffungen. Wie bzw. wo kann ich auch bei kleineren Beschaffungen ohne Ausschreibung also unterschwelliges, fair beschaffen. Wo kann ich Hardware oder Software-Hersteller-Anbieter vergleichen? Hm. Sehr gute Frage. Hm. Hm. Ich glaube, also das Vergleichen, das fällt mir jetzt direkt das nicht ein. Ähm ich kann da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht später da eine Rückmeldung geben ähm, zu, der, zu dem ersten. Ähm, da würde ich vielleicht auch gerne gerade die Möglichkeit nutzen, kurz in das Dokument reinzuschauen. Ich hoffe, dass ich hier gerade einmal kurz dahin komme. Kleinen Moment. Genau, in der Zwischenzeit willkommen, Fragen noch schriftlich uns in den Chat reinzuschreiben. Genau, also das ist das PDF, ähm, 30 Seiten. Ähm, ich scrolle einmal. Dort würde man auch noch mehr Informationen zu den genannten ähm, Beispielen, die du gerade hattest finden, korrekt? Ähm, nee dieses Dokument ist ein bisschen losgelöst von den Beispielen, weil dieses Dokument ähm, wurde in Zusammenarbeit mit allen erstellt. Genau, das wollte ich auch noch erwähnen, dass eben dieses Dokument, das wir, was wir publiziert haben ähm, in diesem Jahr, wurde nicht von Eclay, wurde nicht von Electronics, Electronics Watch alleine geschrieben, sondern wirklich im Austausch, äh, basierend auf den Erfahrungen, die jetzt gemacht wurden in den Beispielen. Und ist eben auf so einem abstrakteren Level, dass es eben angewandt werden kann bei anderen ähm, ja, öffentlichen Organisationen zur Beschaffung. Wir werden ähm, hoffentlich Mitte November diese Cases, diese Pilote, ähm, Piloterschreibungen so mit den Erfahrungen, die ich auch genannt habe, veröffentlichen. Also die sind noch nicht draußen, das ist jetzt so ein bisschen so eine Sneak-Peak-Präsentation. Um kurz zurück zur Frage zu kommen und auch im Anbetracht der, der Zeit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht, hier durchzugehen und sich vielleicht dann auf die Zuschlagskriterien ähm, zu, zu fokussieren. Und ähm, bei kleineren Ausschreibungen, ja, also unsere, unsere ähm, Guidance ist jetzt nicht konkret ähm, darauf auch ausgelegt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob jemand anderes da in, in dem Panel eine, eine Idee hat. Ähm, ja. Aber wir haben eben hier zumindest vielleicht auch als, als Inspiration wirklich verschiedene Listen an Kriterien. Also es waren jetzt gerade die Selection Criteria, dann die, die Technical Specifications und weiter unten, da wollte ich eigentlich hin, die Award Criteria. Oh, Entschuldigung. Hier, genau, also die, die Zuschlagskriterien. Genau. Ich gehe einmal wieder zurück zu meiner Präsentation. Seht ihr das? Ja. Oder, okay, gut, weil ich das Fenster gewechselt habe, deshalb war ich mir nicht ganz sicher. Genau, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, wir haben dieses Dokument zusammen mit eben der Procure Plus Interest Group on Socially Responsive Procurement auf ICT-Hardware kreiert, also eben im Zusammenschluss, im Austausch. Und da, ja, das ist ein Leitfaden, der wirklich auch für BeschafferInnen gedacht ist, die sich schon ein bisschen auskennen. Also es ist jetzt nicht ähm, First Steps, sondern ähm, wirklich auch ähm, ja, äh, etwas Fortgeschrittener. Genau, das ist wichtig zu erwähnen. Und ganz kurz ein paar Lessons Learned von, von unseren Erfahrungen jetzt. Ähm, ja, ist zum Beispiel, die, dass es, der Markt bewegt sich auch, so oder so weiter. Und es ist super wichtig, da diese Änderungen, also sich dessen bewusst zu sein, was sich wie verändert bei Unternehmen, also was sich nicht nur bei sich selber verändert, sondern auch allgemein in, in, in dem Markt. Genau, es geht um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, etwas, was, worüber wir eigentlich nicht mehr sprechen sollten, was eigentlich ein normaler Zustand sein sollte anzuerkennen, dass Lieferketten nicht bei der Fabrik enden, sondern dass man durchaus tiefer gehen kann, ähm, indem man durch Transparenz oder na, wenn man nach Transparenz fragt, heißt es auch, dass dadurch Verbesserungen entstehen können, was Soziales angeht. Es geht um letztendlich um verantwortungsvoll beschaffte und fair produzierte Materialien. Also hier wirklich auch nochmal die, die Verbindung zwischen Verantwortung für Planet, Verantwortung für Menschen und eine offene Frage, das Circular means Social. Wir sind dabei, da die ersten Antworten einzuholen und das mitzugestalten. Da bin ich auch sehr neugierig, wie, wie andere Gedanken schon dazu bestehen ähm, ähm, in so einem digitalen Raum hier heute. Ganz kurz eine offene Einladung zu e verschiedenen Kanälen ähm, zum allgemeinen Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung. Wir haben verschiedene Netzwerke, in denen wir mit, mit Kommunen und Städten in Europa, aber auch weltweit zusammenarbeiten. Und letztendlich auch, ähm, ja, es gibt das One Planet Network und Sustainable Public Procurement wo ähm, wir uns regelmäßig austauschen, nicht nur mit Städten, sondern mehr die Kommunen vertreten und mit internationalen Organisationen ähm, zusammenarbeiten. Hm. Ja, Soweit erstmal. Vielen Dank. Wie gesagt, der Kontakt. Ähm, ich habe meine E-Mail-Adresse mal mit aufgenommen. Ich freue mich sehr auf weitere Austauschmöglichkeiten. Zurück zu dir, Tobias. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, digitale Applausmöglichkeiten nutzen wir. Wir nutzen heute auch noch. Ganz vielen Dank, Josefine. Super, danke für den Austausch. Wir können das auch gerne noch weiter fortführen mit den Fragen. Die Zeit ist insofern kein Problem, dass ich mich nachher ein bisschen einschränke und wir die Diskussion hier weiter ähm, leben lassen. Es gibt auch noch weitere Fragen. Ähm, Im Chat sehe ich, ähm, zum einen, ähm, dass es die Frage gibt, die bezieht sich wahrscheinlich auf das angekündigte Dokument von dir. Gibt es ungefähr ein ähm, Datum, wann ihr den Case Studies veröffentlichten, also wenn ihr da rausgehen wollt? Und man wird es wahrscheinlich über die, ähm, die Public Procurement Plattform wird da mitbekommen. Oder was ist der, der einfachste Weg, ähm, den Hinweis zu bekommen, dass es das dann veröffentlicht worden ist? Ja, danke für die Frage. Also wir, wir hoffen auf Ende November. Aber gerade in der Krisensituation, weil wir es eben in Absprache mit, mit den Städten alles machen, kann sich das auch gerne mal etwas verzögern. Allerdings wird das Projekt Make ICT Fair im Januar enden, also bis spätestens dahin ähm, wird es draußen sein. Ich schicke gleich mal ein, zwei Links in dem Chat. Wir haben einen Newsletter, wir haben eine Mailinglist, worüber wir regelmäßig dann Updates schicken, was sich so Neues ergeben hat. Genau, das ist super, weil das sind, dann, dann wäre das genau die Antwort auf die Frage. Man müsste sich jetzt auf den Newsletter dann ähm, einschreiben und dann wird man die, mindestens die Infos bekommen. Aber so wie ich den auch kenne, den Newsletter, gibt es da öfter und noch mehr Themen als nur jetzt den, das gedachte, äh, das, das jetzt hier behandelte Thema. Ähm, ähm, dann noch eine Frage, die ich habe, ähm, oder die noch gestellt wurde. Und zwar kam das... Ähm, das ist eine, die Antwort vielleicht sogar auf die ähm, Frage bezüglich, äh, wie kann man die verschiedenen Angebote untereinander vergleichen, ähm, da wurde gesagt, okay, ähm, das PDF, das hilft soweit, weil so wie ich das PDF verstehe, verstehe was ihr veröffentlicht habt, ist das ja so ein Analog zu den bekannten ähm, Green Public Procurement Kriterien, also die GPPs gehen ja explizit immer auf die ökologischen Kriterien ein und ich verstehe, ähm, dass was ihr jetzt da habt, als eine super gute Ergänzung, wie man soziale Kriterien in, ähm, mit Zuschlagskriterien, technischen Spezifikationen, ähm, Eignungskriterien, analoge auch einbinden kann und so auch bewerten und vergleichen kann. Ist das richtig verstanden? Genau, ganz genau. Also es ist ein, ein, ein, ein Zusatz zu den anderen Kriterien, die sowieso mit drin sind, mit drin sein müssen, eben mit dem Fokus auf, auf das Soziale. Ja, und wir, wir geben einen, ja, wie sagt man auf, auf Deutsch, also es ist ein, ein Leitfaden auch zum, zum Thema, was ist passende um, Verification, also wie, wie kann man denn auch, in um, ja, also es geht sozusagen etwas über das einzelne Kriterium hinaus, ja, und ja. es gibt eben auch wirklich eine Auswahl an verschiedenen Kriterien, wir verlangen auf keinen Fall und empfehlen auch sogar gar nicht, dass alles für eine Ausschreibung angewendet wird, sondern wirklich basierend auf den Bedürfnissen. Ja. Super, weil ähm, das ist nämlich auch das Wichtige, diese Verification, wenn man nämlich nicht Electronics Watch ähm, Affiliate wäre, ähm, kann man auch dann wirklich selbst mit dem wissen, was da ist, dann Entscheidungen treffen und abwägen: ähm, Ist das ausreichend, ist es zu wenig oder ist es übertroffen sozusagen? Also, das, die, man hat eigenständig die Möglichkeit, auch wenn man nicht der absolute Fachexperte im Bereich soziale Kriterien ist, mit dem Dokument. Okay, super. Sonst noch Fragen ähm, in die Runde? Äh, möchte noch jemand einen äh, Chatbeitrag oder einen, äh, einen Audiobeitrag bringen? Äh, und Josefine? Ähm, zu einem Thema befragen, dann bitte kurz melden. Ansonsten würden wir nämlich sonst dann zum zweiten Input weiter übergehen. Ich warte noch einen Moment, kriege jetzt aber keine Rückmeldung. Also es schaltet sich keine mehr ähm, per Audio ein oder es gibt auch keinen weiteren Chat. Daher ja, nochmal ganz herzlichen Dank, Josefine. Du bist ja nicht raus, sondern... Genau, kurz mit dem Input jetzt zu Ende und wir sehen dich dann gleich im zweiten Teil wieder. Ganz ganz herzlichen Dank nochmal und ähm, bis gleich. Dann entsprechend ähm, dem angekündigten Ablauf. Jetzt kommt der zweite Input, den meine Person vorstellen darf. Ähm, ich werde mich jetzt dann ähm, auf also meinen Bildschirm gleich hier teilen und werde den, ähm, den Schweizer Kontext sozusagen vorstellen. Einen kleinen Moment bitte. So. Jetzt müsste man hier mein Screen sehen. Das müsste der Fall sein. Ja, wunderbar. So, herzlichen Dank, Philosophina. Ähm, Jetzt kommt in Anlehnung an das gerade eben gesehene gute Beispiel, wie man im sozial. Nachhaltigkeit in ict hardware beschaffung einbinden kann. Ein Überblick an guten Beispielen, wie die öffentliche Beschaffung in der Schweiz denn unterwegs ist. Also wir haben europäische Beispiele bekommen aus Schottland, Schweden, Spanien, Norwegen und den Niederlanden. Und jetzt ein kleiner Einblick in die Schweiz und das, das Ganze ist angelegt oder motiviert durch ein Forschungsprojekt bei uns an der Forschungsstelle. Im Rahmen des NFP ähm, 73, nachhaltige Wirtschaft. Ja, ja genau. Sind wir Monitorisch, weil ich das beide jetzt nicht Ah, pardon, sorry. Ich habe gedacht, hab gedacht, ihr seht den. Hallo, äh, danke für den äh, Hinweis. Jetzt weiß ich nämlich, warum er den mir nicht. Äh, genau, Sie sehen eben nicht mein Vollbild, sondern Sie sehen, nur man das Pöttlichsein. Das auch den um, ähm, Entschuldigung, ja. wir haben ein kleines Und jetzt screen Ja. Das ist ich mache ich ja Entschuldigung, Das ist Problem genau ich mache, also, ich mache mal das Screenshare rückgängig und jetzt ist es mal. Ja, jetzt ist es okay jetzt mache ich genau ein Teil ich mache einfach ein Teil Screen nein das erlaubt nicht. So, und jetzt müssen, oh ja, Entschuldigung, danke für, für den Hinweis, jetzt, nein, danke, das ist doch für alle besser, ähm, jetzt gibt es den vollen Bildschirm, den ich ja auch gesehen habe, auch für Sie im, ähm, im All, also beginne ich nochmal ganz kurz neu, ähm, im Rahmen des nfp 73 Programms, ähm, Forschungsprogramms nachhaltige Wirtschaft, äh, haben wir an der Uni Bern, ähm, dann nehmen wir ein einem Projekt mit teil und in dessen Zusammenhang ähm, schauen wir uns die Beschaffungspraxis, die nachhaltige Beschaffungspraxis in der Schweiz an. Ähm, und jetzt hier ganz genau für ICT-Hardware und aber mit dem ganz speziellen Fokus ähm, soziale Kriterien, weil das dann ja der Anlass dieses Workshops ist. Ähm, über was werden wir ganz kurz sprechen, in den verbleibenden ähm, 15 Minuten. Ich möchte kurz darauf eingehen, was ist der allgemeine Status in den Jahren 2018 und 2019 gewesen mit allen Beschaffung. Wie kriegen wir die, wie werden ökologische soziale ähm, Kriterien eingebettet und ähm, wie kriegt man eigentlich hin, dieses, diese Kriterien, die, die es da gibt? Sie sehen auch das, äh, das Frontcover von dem Reporter, den wir besprochen haben. Wie kriegt man es wirklich in die, Ein-, die Ausschreibung eingebettet und spricht nicht nur darüber? Ähm, gehen wir dann direkt ähm, Medias Res und da werden Sie dann, da sehe ich kurz den Scope, also den Rahmen, den wir untersucht haben. Und in der Link können Sie das Paper, was wir dazu veröffentlicht haben, auch gerne dann außerhalb mal als Fiktur nutzen. Was haben wir uns eingeschaut? Wir haben uns in den Jahren 2018 und 2019 die Hardwarebeschaffung ähm, für Personal Computer, Server und Smartphones angeschaut. Also das sind die drei wichtigen Produktgruppen. Ähm, die äh, weltweit nachgefragt werden. Personal Computer werden weiter unterschieden da dann in ähm, Notebooks, äh, desktop tpcs äh, sowie auch Tablets. Schauen wir uns das Ganze in, in der Sprache der äh, Beschaffer an, äh, sehen Sie jetzt äh, alle CPV-Gruppen, die äh, für all die hardware relevant sind. Äh, und diese Auflistung, die Sie sehen, ist, sind für diese Schweizer Publikationsorgan SIMAC ch von 2009, also seitdem es SIMAP gibt, bis zum Ende Jahr 2019, alle Nennungen in den verschiedenen ähm, CPV-Gruppen genannt worden. Das heißt nicht, dass das alles einzelne Ausschreibungen sind, sondern es sind Teile, wo CPV-Gruppen, wo Nachhaltigkeit, äh, nicht Nachhaltigkeit, IK, ICT, zum Tragen kommt und es ist üblicherweise so, dass in einer Ausschreibung mehrere von diesen CPV-Codes dann zusammengeführt werden, weil wir nicht immer nur ähm, Monitore alleine, sondern wir kaufen ja immer, meistens Notebooks mit externen Monitoren zusammen und dann haben wir immer mehrere Nennungen von diesen Codes. Aber so sind die verordnet und das Wichtige für uns, wir arbeiten mit diesen CPV-Codes, um nachher auch in diesen Code-Gruppen ähm, Nachhaltigkeit finden zu können. Was ist das Ergebnis? Wir können sagen, in den äh, Jahren 18 und 19 haben wir 116 Ausschreibungen. Und von diesen 116 Ausschreibungen haben 17 Nachhaltigkeitskriterien. Und das liegt dann in Personal Computer, Server und Smartphones. Sehen Sie, variiert das von 8 bis 23 bzw. 17 Prozent. Also man kann sagen, dass in den Bereichen Servern die relativ viel Nachhaltigkeitswissen schon ähm, drin verbucht haben. Schauen wir uns auf dem, äh, gehen wir die, die Zahl nach runter. Dies können wir weiter noch unterscheiden, dass wir ähm, acht Projekte mit grundlegender Nachhaltigkeit haben und neun mit umfassender Nachhaltigkeit. Also wir unterscheiden auch noch das Level der, der Nachhaltigkeitsanforderung. Gehen wir jetzt ähm, auf die Beschaffungsebenen ein, können wir sagen, dass wir in diesem, in diesem Zeitraum rechts ähm, unterschieden auf der föderalen Ebene. Ähm, Wenige, aber sehr, sehr große Ausschreibungen gefunden haben und auf kantonal, bzw. Äh, städtischer, bzw. Gemeindeebene relativ viele Ausschreibungen gefunden haben, ähm, absolut und wir können weiter sagen, dass die Nachhaltigkeit ähm, entsprechend in der Häufigkeit ähm, abnimmt, also die zentrale, zentrale eidgenössische Beschaffungsebene, können wir sagen, hat ein sehr, sehr hohes Verständnis und auch sehr viel Kapazität, um Nachhaltigkeit beschreiben zu können. Und dieses Wissen über Nachhaltigkeit fällt sehr, sehr stark auf Ebene Kantone oder Städten und Gemeinden nachher ab. In der nächsten Folie möchte ich ganz kurz ein Beispiel benennen, was wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Die Person, die das initiiert hat, sitzt nachher auch hier im Panel. Aber nicht nur deswegen bringe ich das Beispiel, das ist einfach ein extrem gutes Beispiel für, diese, für dieses Level der, der Comprehensive Nachhaltigkeit, wie es hier unten markiert worden ist in Rot. Also wir haben hier in der Ausschreibung von Desktop bzw. generell Arbeitsplätzen, die hochwertige Nachhaltigkeitskriterien verwendet hat. Ganz kurz nur um zu sagen, wir können feststellen, dass es verschiedene Zuschlagskriterien gibt und auch ähm, verschiedene ähm, ähm, Selection-Criteria, die Nachhaltigkeit beinhalten und die da gefunden worden ist. Das Grün eingefärbte zeigt, dass wir hier auch hauptsächlich äh, ökologische Kriterien gefunden haben. Ein anderes Beispiel, und das ist ja eher der Fokus, auch, den wir äh, jetzt hier in den Workshop vorantreiben möchten, ist eine äh, Schaffung und zwar hier eine städtische äh, Überschaffung von 1600 Smartphones ähm, in, äh, in der, von der Stadt Genf. Also vorher hatten wir wirklich über einen sehr, sehr großen Tender gesprochen. Oder Ausschreibungsvolumen waren, ähm, ich springe mal zurück, ähm, es waren 100.000 Geräte, also portable Computer und Desktops, 50.000 Monitore, versus jetzt hier 1600 Smartphones. Also Sie sehen die... Bandbreite ist ähm, da unrelevant, Nachhaltigkeit da ist oder nicht. Jetzt für diese diesen Anführungszeichen kleinen Ausschreibung haben wir ähm, feststellen können, dass es sowohl ökologische als auch soziale Kriterien sehen, also grün immer noch die, Ökologie, die ökologischen Kriterien, ähm, blau eingefärbt die sozialen Kriterien. Was hier zu sagen ist, ökologisch-soziale Kriterien sind in der linken Aufführung, was den die äh, reine Information aus dem Meldungstext äh, entspricht. Gleichwertig, je 5% ähm, der Gewichtung geht in die Nachhaltigkeitskriterien äh, rein. Und schauen wir uns rechts, wo wir äh, uns die Nachhaltigkeit nochmal dezidiert in den Ausschreibungsunterlagen angeschaut haben, können wir sagen, äh, neben dem Nennen der 5% ökologischen und sozialen Kriterien, wird weiter verlangt, dass es äh, dass der Anbieter ähm, mit ISO 14000 ähm, Zertifikaten arbeiten muss, oder dass er sogar, das sehen Sie ganz unten, ähm, das äh, in der Schweiz vorhandene Eco-Enterprise-Label ähm, vorzeigen sollte oder müsste und damit entsprechend bewertet. Sie sehen auch ganz viele andere ähm, Kriterien, wie Nachhaltigkeit im äh, Sozialen hier eingebunden wird. Das ist eine relativ große Ausprägung und ein extrem gutes Beispiel, wie man das machen kann. Ähm, um eine Auswertung im Sinne der ganzen Untersuchungen hier geben zu können. Wir können sehr gut sagen, dass der deutschsprachige Bereich in der Schweiz sehr stark sich auf ökologische Kriterien versteift und der französischsprachige Bereich in der Schweiz sehr, sehr stark mit den sozialen Kriterien arbeitet. Das ist wirklich ein Fakt, das können wir wirklich so nachher auflisten. und um den dritten äh, Landesteil hier nicht äh, zu vernachlässigen, leider bei der italienischsprachigen ähm, Beschaffung haben wir gar keine Nachhaltigkeitskriterien finden können in diesem Zeitraum. Also es gab entsprechend italienischsprachige Ausstellungen, aber wir haben keine Nachhaltigkeitskriterien finden können. Das ist so als kurzen Überblick, gehen wir jetzt schnell weiter ähm, und schauen uns an, was sind Nachhaltigkeitskriterien, wie wir sie einbinden können. Es ist allgemein bekannt, ich bin noch kurz auf Eingang. Es gibt die EU-Public ähm, Public Procurement-Kriterien. Public die sind ähm, soweit alle jetzt 2020 ähm, revidiert aktualisiert worden. Das Wichtige ist, ähm, dass Personal Computer, ähm, Notebooks, Tablets und Smartphones gerade in der zweiten Revisionsrunde sind. Und da es dann demnächst den, den Technical Report und die Kriterien geben wird. Rechenzentren wurden im ähm, Juni abgeschlossen und Drucker gab es schon im Mai, die Veröffentlichung. Unten der Link, können Sie sich das anschauen, da finden sich die Kriterien. Sozial, unser Fokus, gibt es mehrere Sachen, die man nennen kann. Und ähm, da geht es natürlich das How to Procure ICT-Hardware-Projekt und ähm, die entsprechende Prokuration hervorzuheben und zusätzlich dazu diesen uh, Good Practice Case den es ähm, seitens der EU gibt, der veröffentlicht worden ist, der neben ICT-Hardware auch ähm, andere Bereiche der öffentlichen Beschaffung hervorbringt, wo es Nachhaltigkeit und Soziales äh, zu vereinigen gibt. Das Wichtige, und auf das gehe ich jetzt folgend auch äh, stärker ein, als, als Beispiel, ist der Best-Practice-Case ähm, hier in, in der Schweiz, das bringe ich auch in den Folien, Sie kriegen den ganzen folien natürlich aber aufgrund der Zeit würde ich jetzt ähm, zu den Best äh, Practice Case in der Schweiz springen. Und den hätten wir ähm, von per Peer ist äh, eine Einkaufsgemeinschaft äh, in der Westschweiz, das heißt im französischsprachigen Teil, äh, Teil der Schweiz, der äh, zusammen äh, Verschiedene ähm, Bereiche, wirklich, es ist ein eher eine, eine räumliche und nicht eine, eine, eine fachliche Zusammenfassung, so wie in Schottland mit den Colleges oder den Universitäten, sondern es sind alle ähm, öffentlichen Beschaffer in, in, der, in der Westschweiz eingeladen, in, diesem, äh, in dieser, diesen Sammelbeschaffung mit teilzunehmen. Die letzte Ausschreibung war in 2017, darum waren, hatten wir sie auch nicht in diesem äh, Zeitfenster 2018 und 2019 gefunden. Aber ähm, wir kennen trotzdem diese Ausschreibung. 2017 war es so, dass vier Lose ausgeschrieben wurden. Und es ging um ein Beschaffungsvolumen von 33.000 Desktops, 17.000 Monitoren, 12.000 Notebooks und 2.500 Laserdrucker. Rechts findet sich der originale SIMAP-Meldungstext, da auch entsprechend die Projektnummer, unter der man diese ähm, Ausschreibung wiederfinden könnte. Also die Projektnummer wäre die 160238. Um ähm, zu sehen, was ist damals als Nachhaltigkeit definiert worden. Das ist jetzt schon relativ lange her. Also vor drei Jahren, das, ähm, da hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan. Ähm, aber damals schon wurden ökologische und soziale Kriterien eingearbeitet und die Bewertung hat mindestens 20% aller ähm, Nachhaltigkeits äh, aller Gewichtungskriterien entsprochen. Also auf ökologisch und sozial mindestens 20 Prozent der Bewertung auf Nachhaltigkeit rein. Das sehen Sie zum Beispiel hier rechts bei den Darstellungen, bei diesen entsprechenden Deklarationen, die ausgeführt werden müssen, gibt es entsprechende Aspekte der ökologischen und der sozialen Sphäre, die berücksichtigt werden müssen und explizit durch den Zuschlaghaltenden dann gewährleistet werden müssen. Zusätzlich zu diesem der, die 2017 ähm, erarbeitet wurden, ist zusätzlich noch ähm, per Electronics Watch beigetreten und haben sich verpflichtet bzw. nutzen dieses Netzwerk auch, um dieses, äh, diese Transparenz in der Wertschöpfungskette für ICT-Beschaffung auch äh, nutzen zu können, um da auch verlässlich ähm, dann diese dieses, äh, Verifizierung vorantreiben zu können. Das wäre soweit jetzt äh, in aller Kürze der Input, wie es in der Schweiz steht. Also wir können sagen, dass es entsprechend dem Beispiel von Josefine auch hier in der Schweiz ein gutes ein, ein, ein Beispiel oder ein sehr hervorstechendes Beispiel gibt ähm, für Nachhaltigkeit im ähm, sozialen Bereich. Ähm, per ist so ein bisschen der Mantel über allem drüber, aber das Beispiel in der Stadt Genf ist auch sehr, sehr hervorragend. Da haben wir auch noch andere Beispiele, wenn man jetzt in den französischsprachigen Ausschreibungen sucht. Gerne. Fragen, falls es denn welche geben sollte. Das sehe ich soweit es noch kein. Wir mal unseren hm, würde ich an. eine mündliche Frage stellen? Ja, weil ja meine Radio auch analysiert wurde. Äh, da habe ich verstanden, dass wir im Bereich sozialen Nachhaltigkeit noch Verbesserungspotenzial haben können. Mich nehme Wunder, ob zum Beispiel auch die Eignungskriterien angeschaut wurden, weil es ja in der schweizerischen Bundesverwaltung, sprich dem zentralen Beschaffungsstelle, dem BPL, gibt es ja diverse Muss-Eignungskriterien, die sich ausschließlich und speziell auf soziale Nachhaltigkeit beziehen. Die habe ich jetzt da nicht gesehen und nicht gespürt und vielleicht gibt es da einen guten Grund dafür, damit man die nicht analysiert hat. Und wenn da welche? Da würde ich jetzt ähm, mit Folgt darauf antworten. Also zum einen hatten wir, als wir ähm, Anfang 2020 diese Auswertung ähm, gemacht hatten, war uns das Wissen aus dem ähm, dem Hauptbüro für ICT-Bereich noch gar nicht bekannt. Wir haben uns da versucht, mit verschiedenen Best-Practice-Beispielen oder mit Key Actors, wie es e -Claim unter anderem ist, zu schauen, was gibt es an sozialen Kriterien, weil sie eben nicht so klar, klar formuliert sind im Bereich ökologischen Kriterien. Und da, möchte, da sehen Sie jetzt gerade zwei Folien, die ich dann zeigen möchte. Das eine ist, sind die Schweizer Arbeitsbedingungen, also was ist national an Anforderungen vorhanden? Man muss gewährleistet sein, um nicht als öffentliche Hand Dumping in irgendwelcher Form zu betreiben. Da können wir sagen, das sehen Sie auf der linken Seite, es wurden sämtliche Kriterien, die zu erfüllen sind, erfüllt oder übererfüllt. Also in Summe, wir sprechen jetzt nicht von allen Einzelnen, aber wir können sagen, Schweizer öffentliche Beschaffungsstellen verstehen in Gänze, was das heißt, Schweizer Arbeitsbedingungen nachfragen zu wollen und das nachher zu überprüfen und sich das ähm, vorzeigen zu lassen. Und ähm, Sie sehen wirklich die ganz, die, die verschiedensten Ausprägungsformen äh, von allen ILO-Deklarationen, ähm, die entsprechenden Conventions, äh, das Eliminieren äh, von, also Kinderarbeit, dann, wie äh, sieht es aus mit, mit, mit Sozialen Codes, da können Sie sich in Paper vertiefen. Äh, das ist in den AGB der Bundesverwaltung so definiert. Das ja. sind die fünf ilo äh, grund äh, einkommensvorgaben drin. Die werden auch abgefragt. Äh, was, mich aber, äh, was mir ganz hier konkret fehlt, ist die Lohngleichheit zum Beispiel. Die wird auch die werden immer abgefragt Genau. und die muss auch eingehalten werden und die wird nicht mehr nur abgefragt, sondern die wird auch effektiv kontrolliert. Genau, also das als Kriterium, das hatten wir damals noch nicht auf dem Schirm, das waren wir uns nicht bewusst, also diese, wie sie abgefragt wird. Und das ist halt eben für uns auch der Ansatz, wo wir sagen würden, okay, das wäre für die Zukunft wichtig, auch zu monitoren. Wie stark wäre der, also wenn ab, äh, wenn es Unterschiede gäbe, wie stark sind die? Sind die monitoren würdig? Muss man da was ändern? Mhm. Wir haben sie jetzt eigentlich nur hier drin in der Zeile äh, Non-Discrimination of Men and Women. Da hätten wir das würde dem Kriterium entsprechen. Aber eben es ist es nur eine Anzeige, dass es passiert. Wir können auch keine Quantifizierung machen von diesen 17 äh, Ausschreibungen. Wie viele haben das jetzt? Wir haben mhm. jetzt nur gesagt, was haben wir gefunden, dass wir sozusagen den Korridor äh, beschreiben können, äh, was gibt es und was ist jetzt uh, best, weil wir sehen auch wirklich über dem, was gefordert wird, wie du gerade eben gesagt hast, geht man auch über hinaus, dass man Social Management ähm, ab, abfragt, man diesen echo enterprise dass man sogar ein Label für ähm, nachhaltiges oder soziales nachhaltiges Arbeiten in den äh, entsprechenden Betrieben nachfragt. Also wir wollten, mhm. das wollten wir rausfinden und das, genau. und, ja. und das ist jetzt hier, das sind die Working Conditions in der Schweiz. Aber wenn wir uns anschauen, gehen wir außerhalb der Schweiz und was sind dann die sozialen Kriterien in dem, in dem globalen Arbeitskriterien? Wir sehen wir, das ist wirklich ein weißer Fleck, wir haben nichts gefunden mhm. zu ähm, zu Responsible Business Alliance, äh, zum SA 8000 Label, äh, Electronics Watch oder äh, Responsible Mind Initiatives, das ist da, wir nichts zu finden können. Mhm. Und das ist für uns, ähm, da möchten wir einfach helfen und, und weiterentwickeln. Und was heißt es, das machen zu können? Und darum ist dann für uns auch ähm, dieser ähm, Report, wie wir ihn jetzt ähm, aus dem Make ICT Fair Projekt kennen, so wertvoll, dass man auch zeigen kann, Vielleicht hat man sich bisher so schwer getan, weil man nicht wusste, was zu tun ist. Aber jetzt gäbe es die Möglichkeit, als Zuschlagskriterium, als technische spezifikation als Eignungskriterium ähm, valide festzuhalten, wie kann man das einbringen. Also muss man nicht nur Leuchtturm-Performer sein, sondern man kann das dann auch vielleicht als gute Basis nachher ähm, an die Hand nehmen, um das weiterzutreiben. Und das ist ja auch genau der, der Teil, den wir dann im zweiten Teil vorantreiben möchten. Wie kriegt man diesen blinden Fleck? gefüllt und da auf jeden Fall mindestens eine entsprechende Grauschattierung. Das ist für uns das Wichtige und zum Verständnis, wir möchten hier niemanden marken, sondern wir möchten einfach helfen, wie man das vorantreiben kann. Genau wie Josefine gesagt hat, eigentlich, es sollte ja irgendwie selbstverständlich sein, dass wenn wir die Möglichkeit, mit dieser äh, Informatikinfrastruktur arbeiten zu können, dass das auch so produziert worden ist, dass andere Leute dann nicht mit ihrem Leben haben irgendwie leiden müssen, um, um das für uns zu ermöglichen können. Und, ähm, das ist das einzige Verständnis, wo wir ähm, da voranschreiten möchten. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Das sehe ich jetzt äh, nicht so. Und dann würde ich jetzt fünf Minuten verspätet den ersten Teil schließen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Es werden noch mal kurz ähm, Slides eingeblendet zum zweiten Teil. Und wir würden dann, wenn das in Ordnung wäre, ich schaue nach rechts und links im, im Panel, würden wir um 5 vor 3 dann mit dem zweiten Teil anfangen. Dann würden wir nämlich neben der äh, Josefina Hinz, die äh, schon ein Video gegeben haben, würden wir noch die, die ähm, Gail-Reichert äh, einloggen ein, äh, und dann werden wir in äh, spätestens 10 Minuten wieder alle im Bild und würden dann ähm, mit dem zweiten Teil an der Diskussion dann uns dann vertiefen. Herzlichen Dank für den ersten Teil und äh, würde mich freuen, wenn Sie in zehn Minuten wieder dabei sind. Ähm, holen Sie sich was, einen Kaffee und oder noch, erleichtern Sie sich ganz kurz. Wir würden uns gleich ja, freuen in diesem